Thank you Mein Name ist Jörg Grupp. Ich bin bei Twitter zu finden unter Jörg Grupp. Ich bin für die Grünen im Gemeinderat bei mir in meinem kleinen Ort und bin im Parteirat der Grünen Baden-Württemberg. Politik ist ja für mich ein Hobby. Ich bin Ehrenamtler. Auch zur Netzpolitik kam ich, weil ich ursprünglich mal aus der IT komme. Ich bin im Internet seit 1995 und richtig politisch aktiv mittels Twitter und Facebook seit vier, fünf Jahren ungefähr. Also es kam ja zu, zu dem Tweet zunächst mal durch das Wahlergebnis der FDP bei der, bei der Hamburg-Wahl. Ich habe das schon eine ganze Weile verfolgt und für mich interessant war einfach auch, kommt die FDP nochmal rein und habe dann auch verfolgt, wie die Frau Suding Wahlkampf macht. Äh, diesen Fokus auf Äußerlichkeiten stelle ich am Abend eben fest, das hat funktioniert. Ich empfand es als, ich als sexistisch, zu und und das hat mich echt genervt. jetzt habe ich wieder der Aufschrei ist in Hamburg an der FDP gescheitert. Und das hat nicht gezündet. <lacht> das ist so verpufft. Und dann habe ich irgendwie wohl das Gefühl gehabt, ich muss noch einen draufsetzen. Das habe ich dann getan und habe mich schlicht in der Wortwahl dann vergriffen. Unangenehm, sondern Online und Offline, Shitstorm. Also dazu kam ja die Presseberichterstattung, Bildzeitung, Seite 1 und 3. Ich habe das erste Mal in meinem Leben massiv blockiert bei Facebook und bei Twitter, weil es nicht mehr zum Aushalten war. Man hat mir geraten, stillzuhalten und mal aufhören, mich zu rechtfertigen. Ich habe ein bisschen gebraucht, weil ich aus einer Welt komme, in der man sich erklären kann. Ich habe eine Mail geschrieben dann auch direkt, also über meinen Blogbeitrag, in dem ich mich entschuldigt habe, hinaus und zu Händen Frau Suding und habe das nochmal geschrieben, dass ich mich entschuldige für die Wortwahl. Ich habe mich auch nur für die Wortwahl entschuldigt, weil ich weil sehe Ich auch weiterhin, dass man also mit Titten als Wort einfach auch nicht agieren kann, vor allem nicht als Grüner. Ich bin kein Sexist, das hängt jetzt aber so ein Stückchen weit an mir, das habe ich selbst verschuldet. Ich kann es nicht ungeschehen machen, das funktioniert natürlich auch nicht. Und insgesamt war es halt nur, er ist komplett nach hinten losgegangen, schlicht und ergreifend. Im schlimmsten Fall hat er der FDP sogar geholfen.